Der Slat Push kann sich erinnern in Frankfurt, das war wirklich eine der härtesten Einheiten und sie kommt wirklich gleich an zweiter Position. Ja, heute möchten wir euch zeigen, wie man das Gerät richtig einsetzt. So, ihr habt hier zwei Griffe, ihr geht natürlich also in obere zweite Drittel. Jenny, fass schon mal an. Genau, jetzt habt ihr die eine Möglichkeit, mit gebeugten Armen daran zu gehen. Ja, richtig reinlegen. Der Rücken ist dabei gerade, immer gerade. Das ist Position Nummer eins. Oder ihr macht es in der gestreckten Form, dazu geht ihr einen Schritt nach hinten. Ne? Die Arme sind gestreckt. Worauf wir achten sollten, wir haben in Position 8, also in Station Nummer 8, Wallboards. Wenn ihr diese Position für vier Runden macht, könnten die Schultern dabei schon zu sein. Deswegen empfehlen wir die gebeugte Position. Genau. So, das Wichtige beim Schlitten ist, wenn der einmal in Bewegung ist, sollte er nicht mehr abbremsen. Das bedeutet, ihr macht kleine, schnelle Schritte bis auf andere Ende der Seite. Und los! Wie ihr seht, geht sie nicht mit dem kompletten Fuß auf dem Boden, sondern nur mit den Zehenspitzen, also dem Vorderfuß. Kleine, präzise Schritte ans Ziel. So ist es richtig. Bei den Männern, die noch ein bisschen breitere Schultern haben, ihr könnt ein bisschen eure Schultern hier reinlegen und da mehr Kraft in den Schritten geben. Super!